Ich würde mich total freuen, dich so kennenzulernen, wie du wirklich bist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Motivation, Inspiration und Wissen für dein Leben voller Leuchten. Heute möchte ich einen Impuls loswerden, der mir ganz toll im Herzen liegt. Und dieser Impuls lautet, sei du selbst, alle anderen sind schon vergriffen. Wenn du weißt, von wem der Spruch ist, kannst du es gerne in den Kommentaren unter diesem Video posten. Worum es mir heute geht, ist darum, wie man man selbst ist, denn es sagt sich so einfach, sei du selbst, aber wie ist man man selbst? Ich finde ein ganz wunderbares Beispiel dafür, was ganz Eigenartiges, Eigenständiges, Besonderes zu sein, finden wir immer in der Natur. In der Natur ist nichts gleich, in der Natur ist nichts kopiert, keine Blume ist wie die andere, kein Blatt ist wie ein anderes Blatt kein Tier ist wie ein anderes Tier. Alle haben ihre besondere Merkmale und die Natur verträgt das ganz gut. Während wir Menschen ganz oft versuchen jemand zu sein oder etwas zu tun, was gar nicht unserem naturell entspricht. Und natürlich gibt es dafür Gründe und natürlich ist es einfacher versuchen etwas zu kopieren, jemand zu kopieren, sich Klamotten zu kaufen, die alle anderen auch tragen Man das dann anerkannt. Man muss sich nicht verstecken, man muss sich nicht beweisen, man muss sich nicht erklären. Doch bringt es Spaß, jemand zu sein, der man selbst nicht ist? Bringt es Spaß, jemand zu kopieren oder sich in irgendwessen Schuhe reinzustecken und so zu tun, als wäre man dieser jemand? Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Hey, du da. Vor dem PC, vor dem iPhone, vor dem Smartphone, vor dem Tablet, was auch immer, wo du dieses Video gerade guckst. Du? Du bist was ganz, ganz Besonderes, du bist was ganz Einmaliges, was Eigenartiges, etwas, was es auf der Welt nicht noch einmal so gibt. Und genauso wie in der Natur diese Eigenständigkeit, diese Besonderheit sich wunderbar mit anderen Dingen und anderen Tieren und anderen Lebenwesen verträgt, vertragen auch wir uns ganz wunderbar miteinander, wenn wir uns trauen, wir selbst zu sein. Solltest du also aus noch irgendeinem Grund versuchen zu sein, wer du nicht bist oder versuchen zu tun, was du denkst, andere von dir erwarten, was du selbst aber gar nicht tun möchtest, dann versuch doch mal einen Tag etwas anders zu tun. Und wenn dir dieser eine Tag Spaß macht und wenn dir dieser eine Tag zeigt, so schlimm war es gar nicht, dann machst du es vielleicht noch einen Tag und dann vielleicht noch einen Tag und dann vielleicht eine ganze Woche und dann guckst du, wie die Menschen darauf reagieren, wenn du bist, wer du bist. Die Welt verdient es, dich so kennenzulernen, wie du bist. Die Welt verdient es, dich in deiner Einzigartigkeit, in deiner Besonderheit, in deiner Einmaligkeit kennenzulernen. Ich würde mich total freuen, dich so kennenzulernen, wie du wirklich bist. Und nicht, wie du versuchst zu sein, weil du denkst, wenn du diese jemand bist, liebt man dich mehr oder lässt dich in irgendeine Clique rein oder lässt dich in irgendeinen Job rein. Das ist alles Blödsinn. Wenn wir so sind, wie wir wirklich sind, wenn wir uns nicht verstecken, wenn wir uns öffnen, wenn wir uns zeigen, dann passieren so viele wunderbare Dinge. Und ich wünsche dir ganz, ganz doll, vom ganzen Herzen, dass du es einmal erlebst, wie die Welt darauf reagiert, wenn du wirklich du bist. Und wenn es dir Spaß macht... Mach's es nochmal und nochmal und nochmal. Und wenn wir alle das machen, dann bin ich ganz doll überzeugt, wird die Welt ein besserer Ort sein. Wenn dir dieses philosophische Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du jemand kennst, dem dieses philosophische Video einen guten Gedanken in den Kopf einpflanzt und vielleicht hilft, irgendwas zu erreichen, leite das Video gerne weiter oder teile es in deinen Social Media Kanälen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit dir. Bis bald.